Hey, möchtest du wissen, warum uns die Lehre beim Verband Schweiz gefällt? Und wie unser Alltag aussieht, bleib dran, wir zeigen es dir. Die Finanzabteilung ist zuständig für die Buchhaltung von verschiedenen Mandanten. Ich heiße Melat und bin zurzeit in der Abteilung Finanzen. Zu meinen Aufgaben gehören Rechnungen erfassen und Kassen führen. Im Rechnungssystem tue ich Details von der Rechnung, wie zum Beispiel Kontonummer und den Betrag eintragen. Am Kaufmannischen Verband gefällt mir, dass wir ein kollegiales Arbeitsklima haben und untereinander hilfsbereit sind. Ich bin der Martin und bin momentan im zweiten Lehrjahr und arbeite in der Abteilung Human Resources und IT. In Human Resources bearbeitet mir eigentlich die ganze Personaladministration. Das heißt, ich habe beispielsweise bei der Rekrutierung der neuen Lernenden mithelfen. So habe ich dann auch beim Vorstellungsgespräch dabei sein. Und in der IT darf ich für neue Mitarbeitende ihre Laptops vorbereiten. Mir gefällt persönlich am besten, dass wir jede zweite Woche ein Lernatelier haben, wo wir für Schulthemen uns vorbereiten können. Ich heiße Katie und habe ein Lehrer im Examen.ch verbracht. Examen.ch organisiert Prüfungen, Beispiel Fachleute für Rechnungswesen und Controlling. Das heißt, ich bin von der Anmeldung bis zum Schluss für dabei. Ich prüfe Zulassungen, beantworte telefonische Anfragen und helfe mit zum Vorbereiten und Versenden von Prüfungsresultaten. Mir gefällt am besten, dass wir Lernende immer unterstützt und gefördert werden. Wie du siehst, ist die Lehre beim Verband Schweiz sehr vielfältig und spannend. Vielleicht bist du ja schon bald ein Teil von uns. Wir freuen uns auf dich.